Ich habe mal jemand gefragt, wie ich mir sicher sein kann, dass es Gott war, der zu mir gesprochen hat. Jesus hat gesagt, dass die Schafe ihren Hirten kennen. Sie hören auch seine Stimme. Und Jesus kennt seine Schafe. Und ich gehöre zu Jesus. Und deshalb kann ich mir sicher sein, dass er es ist, der zu mir spricht. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich versichere euch, wer sich über die Mauer den Schafspferd schleicht, statt durchs Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber, denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Torhüter öffnet ihn und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören beim Namen, und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen.